Mein Name ist Christopher Derbott, ich bin Student der Japanologie jetzt im siebten Fachsemester. Mein Aufgabenbereich innerhalb des Projektes liegt oben innerhalb der Organisation des ganzen Projekts, dem Kontakt zu den Dozenten und zu den Studierenden und letztlich auch der Bereitstellung von Inhalten oder Tests oder Übungen und sonstige. Mein Name ist Michael Born, ich bin ebenfalls Student der Japanologie und im siebten Fachsemester. Meine Aufgabe ist die technische Betreuung des Projektes. Ich kümmere mich um die Plattform und die Einbettung neuer Add-Ons in das System, sowie die Videobearbeitung von Vorlesungen Vorträgen, sowie die Umsetzung von Tests. Vielleicht könntet ihr uns einen kleinen Überblick über das Projekt geben. Ja, um erstmal beim Namen anzufangen. Gakumon ist ein japanischer Begriff, den wir uns selbst ausgedacht haben. Er heißt übersetzt ungefähr das Tor zum Studium und soll dementsprechend auch allen Studierenden der Japanologie einen Zugang zur Japanologie selbst geben. Es handelt sich dabei um eine auf dem System ELK basierende Lerncommunity, in der es darum geht, zum einen bestimmte Lehrinhalte, die von uns selbst bearbeitet wurden und dann den Studenten zur Verfügung gestellt werden, bereitzustellen, und zum anderen eine Community-Plattform für alle Studierende zu bieten, auf der man sich austauschen kann, auf der man frei von Kontrolle sozusagen. Ja, Unterhaltung führen kann und auf dem es auch die Möglichkeit gibt, für ähm, Studienanfänger oder Studieninteressierte sich über das Fach selbst bei höheren Semestern zu ähm, informieren. Und ähm, die inhaltliche Bereitstellung von Lehrinhalten ist deshalb auf der Ebene von E-Learning-Methoden unserer Meinung nach sinnvoll, weil es ermöglicht, äh, den Sprachunterricht, der bisher ähm, wahrscheinlich schwierigste Punkt in der Panologie aufgrund der mangelnden Zeit, ähm, zu ergänzen und zu verbessern. Das heißt, jeder Studierende kann selbst auswählen, wobei ihm noch Nachholbedarf besteht und inwiefern es möglich ist, dieses mit Tests, Übungen oder sonstigen Lückentexten nachzuholen oder auszubessern. Man kann also von zu Hause aus seine eigenen, ja, sein eigenes Lernpensum erstellen und dann auch abarbeiten nach und nach. Vorübergreifend stellen wir auch Tutorials zur Verfügung die zum Beispiel den Studenten Hilfestellung dabei geben, wie man eine Hausarbeit schreibt. Dafür soll es dann auch ähm, Beispiele geben von bereits geschriebenen Hausarbeiten. Auch wird es ein Wiki geben, in dem Studenten einzelne Artikel selbst fassen können, um sie mit anderen zu teilen. Und es wird auch Aufzeichnungen geben von Vorträgen und Vorlesungen, die dann später von den Studierenden nachträglich noch angeschaut werden. Seit Oktober 2010, was habt ihr da in eurem Projekt umgesetzt? Und was sind die nächsten konkret geplanten Schritte, die ihr noch umsetzen wollt? Seit Förderbeginn war unser erstes Ziel bis Ende des Jahres 2010, die Wahl der richtigen Plattform, sowie zu besprechen, was sind unsere nächsten Schritte, was muss jetzt kommen und die Entwicklung natürlich auch von Umfragen um zu erfahren, was wird von den Studenten gefordert. Jetzt, jetzt ist unser nächstes Ziel bis Ende April, die Bereitstellung der ersten Lehrinhalte. Also ein Werfen von, äh, von Tests zur japanischen Grammatik. Anschließend soll bis zum Ende des Wintersemesters 2010-2011 weitere Lehrinhalte hinzugefügt werden, um somit am Anfang des Sommersemesters 2011 in die erste Testphase zu gehen, wo wir Studenten die Möglichkeit geben, schon mal Einblick in das Gagcommon zu bekommen und schon zu gucken, was ist möglich, was können sie damit machen, um auch genaues Feedback zu bekommen, ob ihnen die Plattform, wie sie, wie sie bis dahin besteht, gefällt oder was geändert werden muss, damit, dass wir im Wintersemester 2011-2012 das Ganze abschließen können und das für alle Studenten bereitstellen können, dass es dann in den Betrieb gehen kann. Wie ist denn momentan das Feedback auf euer Projekt? Das Feedback sieht im Allgemeinen sehr positiv aus. Also es gibt positive Rückmeldungen von den Studierenden, die wir bisher eingezogen haben, als auch von der Fachschaft, die sich auch an dem Projekt beteiligt. Zudem ist auch das Feedback von den Dozenten bisher sehr positiv. Also wir werden praktisch in, in erdenklichen Richtungen unterstützt und es gibt also so gut wie keine Hindernisse bisher, die uns davon abhalten würden, das Projekt so durchzusetzen, wie wir das geplant haben. Vielen Dank erstmal für den, für den Einblick in euer Projekt und weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung. Danke fürs Interview. Okay.